<lacht> da hinten ist ein Küchenmotor mit wenig Watt ja. und da in dieser Kappe sind Schlitze, mhm. da wird die Luft eingesaugt und zwar wenn sich, da sieht man die zwei Platten mit in dem Fall sind die Schlitze unten, was es so liegt. Ja, da muss man mal schauen, schaut man das Licht ein. Die sind zwar sehr anfänglich, aber sieht, da sieht man gleich, gleich hinten die zweite Platte. Und ja. Da ist mit einem Schauberger Zement, wir sagen nur Zement, ist aber mit Wasserglas und bestimmten Stoffe eingeklebt. Aha zwischen den Platten und das halt der Abstand, wo man eben da hinein sieht. Ja. Und da draußen äh, habe ich das, das war größer, so umgebörtelt und da äh, sind sie einen Millimeter auseinander. Wie, wie, Ungefähr. wie, wie schafft man es das, dass der Abstand ähm, hier drin so bleibt oder liegen die hier, hier liegen sie direkt aufeinander? Nein, nein, ja? nein, nein. nein.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 Luft heraus. Auf einen Ring, mhm. stabilen stehenden Ring. Und dann gibt es eben diese Retourgutsche. Mhm. Und das kann ich hier anstarten. Das ist jetzt für 220. Das ist die berühmte Kohlefadenlampe. Die hat die höchste Heizleistung. Aber, ah. Darf aber nicht gestoßen werden. Ja. Und ich hatte Kino vorgeführt und da hatte ich auf jeder Phase ein Voltmeter. Aha. Und dann sah ich, wenn die Leute am Abend oder früh morgens alle ko kochen, direkt, dann fällt die, die Phase, die am meisten belastet ist, zusammen. Ja. Und die andere steigt hoch. Und da gibt es eben Phasen, die sind äh, 280 Volt. Und dann sind die Lampen kaputt oder alle, viele Geräte und die E-Werke sind mit der Elektroindustrie abgesprochen. Mhm. Und auch wenn es so Gewitterig ist, übrigens habt ihr jetzt Hochwasser da oben, da hat es so stark gerät, dann haben sie Hochwasser. Schrecklich auf der ganzen Welt. Oh. Ja, der Mensch ist so böse. Ja. Wunder, dann, die haben alles kaputt gemacht und ich, die haben Milliarden verdient und die könnten wieder Milliarden verdienen, für die wieder gut machen. Nein, machen sie nicht, sondern Fortsetzung von dieser Zerstörung. Mhm. Ich glaubte zuerst, ja, das ich, dass der Kalt ist. Aber wir gehen gleich da oben es warm. Ja. Aber ich zeige jetzt nur kurz. Sieht, da ist ein Aluminium, äh, ein Zinkring, reiner Zinkring. Lauter das kleine ist Schlitze, ja, ja, Und diese kleine Schlitze, äh, das ist ganz locker aufgehängt, Sieht? Ja. ich kann da, und sich, wenn sie sich dreht, sofort voll in die Waagerechte dann. Und diese Membranen nebeneinander mit Schlitze zeigen. Da, wenn sie sich bewegt, mit dem anders, weil sie verkehrt da liegt. Mhm. Äh, wer rechts dreht, dann saugt es da hinein mhm. und es wird immer, immer schneller. Mhm. Und das ist dasselbe wie in der Schweiz, diese Teilchenbeschleunigung in Genf. Ja. Und wer kann mit dieser Apparatur, wenn es ausgewuchtet ist, 30 in 60.000 mhm. Umdrehungen fahren? und dann habe ich Lichtgeschwindigkeit oder Schallgeschwindigkeit. Halt. Ja. Und äh, da passiert ungeheuer alles. hat irgendwo mal gelesen, dass man dafür eine Winkelgeschwindigkeit von ungefähr 100 Meter pro Sekunde braucht, dass der Effekt eintritt. Ja, Kann das also ungefähr das ist, hinkommen? Ja, die Natur verwendet ja alles. Nur der Mensch, ich lege ja mit der höchsten Wissenschaft an, obwohl ich der geringste, einfachste Mensch bin. Mhm. Und es ist unbucht, das macht aber nichts. Und hier kommt jetzt die Kalbluft, Die geht so weg, zentrifugal. Ja, ja. Und die andere Warmluft, die musst du mit deinen Händen, spüren. jetzt ist es warm. Das, sagen wir es war 20 Grad Kälte und alle haben kalte Handtüren die sofort das. Jetzt hast du was du da hast, wirst du es nicht spüren. Es mhm. ist ungeheuer Wärmeeffekt. Also im Grunde genommen eine künstliche Sonne. Dass das ist Plakat da oben ist. Das ist diese Apparatur. Äh, ja, jetzt ist es auch so, nur fällt hier der Huf. Das ist auch alles da. Mhm. Und bei Victor Schauberger, das war 1938. Und man schaut es so an, aber da sagt alles um 180 Grad umdenken. Mhm. Und wenn er es nicht macht, das funktioniert schon, aber nicht so gut wie es gehört. Ich spiele mhm. das sofort. Obwohl ich auch kalte Hände habe. Mhm. Und also um 180, Grad. oben ist schon ein Plafond. Das ist jetzt die.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 Luftgeschwindigkeit immer schneller, immer schneller. Und dann habe ich eben diese Teilchen, Beschleunigung. Und der Walterschauberger war in der Schweiz eingeladen, aber er sagte, das kommt nichts Alle Länder sind zwar beteiligt, aber die müssen ein Glück haben, wenn sie überleben, es könnte eine Explosion sein. Mhm. So, ich kann jetzt gerade auch ganz kurz. Da ist so ein Heizkörper. Also desto schneller, dass man es laufen lässt, dann wird es schon vorgeflogen. Ja. Das funktioniert als Generator sozusagen. Jetzt wird der Motor ein bisschen mehr dran. Ja, nicht über. Achso, hier passt alles da. Das hat mhm. aber ein paar mehr schneller. Das mhm. schaltet sich aus. Und weil ich, die, solange es sich dreht, ist die ein Einatmung, in dem Verbunden rauf, mhm. und an den Düsen dort, äh, kommt diese Pressluft heraus. Und ab dort ist es äh, so bis daher. Ja. Und ab diesem Schlitz Druck. Dann und 52% also. Sog und 48% Druck. Aha. Also Explosion. Ja. Ist es nicht, dass sie ja auch glaublos ist. Genau, also wir bei dem System immer noch einen Antrieb Das sozusagen. ist nur für Wärme. Ja, ja für... können Wir sind dann von oben die Sonne. Aber das haben wir oben auch alles drin. Ja. Na, bei dieser die geht voraus, ja. ja. Jetzt müssen wir bei der Tür diese bisschen herübergeben. Ja, weiter hören wir nichts, wenn wir uns lauter unterhalten. Ah. Da ist ein Kletterseil, wenn es notwendig ist. Aha. <lacht> das wurde behördlich geprüft, die Fliege. Wirklich? <lacht> Man wollte mich ja loshaben und einsperren. Oh, wann war das gewesen? Vor oh, zwei Jahren. Ja? Da ist es jetzt warm. Dort Ach, auf, schön. Äh, oh. Auch Tag und Nacht schon das Gerät. Oh. Künstliche Sonne, man spürt nichts und doch so warm. Natürlich heiz ich hier oh. äh, zum Kochen mit Holz und Kohle. Oh. Da ist wieder eine Toilette herin. Ich lege da ein oh. Stück nach. Aber dort kannst du die ganzen Bilder oben... Das nehme ich mal alles auf, jawohl. Das ist ja herrlich. Das ist jetzt wirklich ganz schönes. Es ist ausgegangen, aber es macht ja nichts. Ja, ja, die ist Zucker. Mal ja. Grinding. Überall ist Werkstatt. Ja, das klingt so. Und, äh, das ich habe ja, noch ja, nichts anderes erwartet von dir. Ja, und das ist also auch fest einfach. Hat mit dir auf diesem Herd habe ich mir einen Autokühler gelötet. Oh oh. Der muss, für alle, um, <lacht> teilweise so gut ist. Oh ja. Und, ja, jetzt ist es zu kalt. Es ist oben Neuschnee. Neuschnee? Ja, ja. Dann ich, das habt ihr nicht gesehen, mhm. diese Gletscher. Und ja, das ist bis 1000 also Meter Schnee. Bis 1000 Meter Schnee. Das schaut er gleich hinaus. Da kommt der Strom. Das geht schon los. Mhm. Und alles studieren, studieren. Zwischendurch habe ich auch so viel rein äh, <coughs> mit, mit diesen äh, kann ich die Flüssigkeiten da belegen. Mhm. Ich mir ganz kurz. Du hast auch schon eine Steine? Ja. Wenn sie gewohnt werden, dann werden sie also wohnen. Auch die hier. Mhm. Da kommt jetzt Wasser hoch. Die selbe Spielerei, da liegen die in Steinen rein und, dann mhm. und dann kann links laufen lassen, rechts. Da gibt es zu wenig Wasser. Da kommt übrigens ein hochwertiges Wasser hervor. Mhm. Dann Ich habe wieder voll mit, mit diesem Kühlschrank. Mhm. Aber das mache ich eben um 3 um Uhr früh. Oder, äh, Victor hat, denke ich, 70 Häcke gemacht. Okay. Und da schon hat mir gesagt, das dass man sich fließt, jetzt kommt. Du hast mir eine Kerze und ein so schön spüren. Übrigens, wo keine, ich habe so große Steine Luft durchgebohrt mhm. okay. und in, in vier Sternehotels oder fünf müssen sie ja erfahren. Ja, sind, ja. Mhm. Und dann auch und natürlich die, aber ich, mache täglich, oh, äh, du kannst die schöne Seite abweisen. Die sind zum Teil gut, die Kerne sind schon meistens braun. Ja, habe ich genug. daher gelassen. nach den Aber, also, so muss das auch <coughs> ja Dann kommt mir ja gar nicht zum Ende mit Filmen hier. Ja, ja nein, <lacht> das ich, ich äh, mache immer ja, Spaß und sage, ich brauche überhaupt nichts erklären. Ja. Ich habe die Bildersprache ja. und die Bildersprache, ja. das ist ganz wichtig, so Blätter lesen oder viele Kaufversichtbücher werden aber nicht gelesen oder normal lesen. Da liest mhm. du drüber mhm. und ich äh, lese manche Sachen hundertmal auch. Und da, boah, da steht's ja! Oder ja. hat, hat man drüber gelesen. Das ist eine ungeheuerliche, ja, die hat die Kielbrau mit. Und, und hier hat von Jörg Schauberger, nicht? Dieses Buch, unsere sinnlose Arbeit. Mhm. Und das war, das hat bei Jörg vorbeigefahren. Ah, da war ihr schon. Nee, bei Jörg waren wir noch nicht. Also heute noch nicht. Nein, nein, das Mal? Ja, dank der offenen Tür. Ja. Und der war gestern nicht da, er ist irgendwo, irgendwo auf Tournee. So. Er war aber da oben über Regensburg. war schon mal dort. Und das war beim Jörg. Ich habe alles außen und dann wollte niemand mehr in den Saal hineingehen. Mhm. Und dann, der Jörg war seinerzeit noch bei uns am Fernsehen. Und dann hat mir der gesagt, da war eine Musikschule. Mhm. Und das ist der Messner. Ja. Da ist ein da mhm. das, das habe ich natürlich von, von, äh, von dem Verlag. Von, ja, die schreiben sehr viel. Ja. Da ist das Kudohorn, das ist eben mein Lehrmeister gewesen der Schauberger, mhm. Und das Kudohorn kannst du anschauen. Eins habe ich hergeliehen, der hat gesagt, ich bringe das hundertprozentig, der lasst sich anschauen auch nicht mehr. Oh. Also das, der Wichter ist so gegangen mir auch und äh, es ist natürlich traurig. Ich ja meine, alle zur Ehrlichkeit tun sie aber doch nicht. Ja, immer wenn Geld eine Rolle spielt, ne? dann sind die Leute ja, mal anders. Ja, also sie können aber mit dem Rohr gar nichts anfangen, das ist ja nur... Ich habe das Sand so abgeschnitten und tausende Versuche gemacht. Und was der, der Knochen da drinnen. Mhm. Aber die, jeder Fluss fließt so, der Golfsturm. Mhm. Ja, weil das Bild ist. Die Natur arbeitet mit diesen Schönheiten. Mhm. Da gibt es viele Steine, die sind tödlich. Aber die meisten sind für gute Zwecke. Mhm. Und da gab ja, ich komme zu den Großisten, das ist wie eine Festung. Und da haben die Russen kaufen ganze große Container auf. Und das muss dort, dort bleiben. Diese schätze lagern, die wollen das Geld los haben. Weil es kann ja passieren, da auf einmal das ganze Geld verfällt. Ja, über Nacht. Darauf warten wir alle irgendwo, ne? Ja, genau. Und dann kommt gekommen. sowas vielleicht auch aber an der diese Öffentlichkeit. Diese Turbine ist ja bei Jörg Dollen, aber natürlich ist auch hergerichtet. Ja. Und die ist ja ein wenig in die Plafonddecke hoch. Ach, das war die gewesen. Und dann war die in einen feuchten Raum gelagert. Da hat es sehr viele, äh, warte das gehen wir weg. Ja, ah, ach so, ja, ich. Nini. Naja, das ist, wenn man so dünn ist, ist es früher kalt. Da müsstest du bei Tau, Gras, also vor Sonnenaufgang, auch aufs gehen. gras Und dann hast du äh, warme Füße. Die Füße gehen? Ja, wenn die Füße warm sind, der Körper auch warm. Und natürlich, meine Großmutter war so. Äh, die hat gesagt: oh, Wenn du krank bist, ein drei Uhr voll Tautropfen walzen, warm einwickeln, ins Bett rausschwitzen, Krankheit ist weg. Ja. Und die Urvölker machen das sehr viel. Ich, ich habe da 90-Jährigen, der geht noch ins kalte Wasser baden. Gab es auch Russen hier, die haben auch Eis aufgehackt im Winter. Ich bin nur hinein, weil ich hineingefallen bin. <lacht> und zwar hatten wir ja auch eine Bootsvermietung und da haben wir schon im Jänner, Februar haben wir in der Bootshütte die Boote repariert und da ist es so rutschig, Pfosten mhm. hin und da hat das gesagt, so, da rutscht der Sandbusch bis da oben und natürlich da war der Song der Pilot ist, das ist interessant. Ich habe meine Kinder dermaßen interessante Sachen gemacht. Und Nur einer nicht, der ist Pilot und, dürfen nicht, und der ist mir so böse, mhm. dass er mich erschlagen wollte und Geld alles. Der hat so viel verbraucht für seinen Pilotenschein. Er war natürlich in Amerika auch, mhm. in England. Wir hatten ja welt überall Bekannte, also Sektenbekannte. Mhm. Und die sind auch in so einer Sekte, und zwar ist das die, die Philadelphia-Kirche. Mhm. Und früher, früher war diese Kirche Gottes, haben sie sich bezeichnet. Und in den 29er, 30er Jahren, wo eben der erste Riesengeldsturz war, war dieser Armstrong, alles jüdisch. Die sind einmal schlau. Ich bin kein Gegner, ich sage, die sind nur so schlau. Mhm. Und weil sie dauernd verfolgt wurden, sind sie, wurden sie immer schlauer. Und jetzt gibt es die Weltherrschaft. Wollen sie. Mit ja. ihnen aber nicht gelingen, weil jetzt passiert dieser Geldsturz noch einmal. Und ein kurzer Krieg, aber heftiger Krieg. Und dann wird diese Implosion verlangt, ja. dann geht's los. Genau. Und alle, die sie jetzt zur Verfügung stellen, um zu lernen, na, die können anpacken. Hm. Ja, das wollen wir ja. ja.